Die heroin -Therme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die heroin eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht mich stutzig. Hm, wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später nach untersuchen. Ihr beiden seid im Stummerwald diesen merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also wenn wir zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schwertes sein. Ich hätte den Helden von damals so gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey Michael, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. <lacht> äh, in Ordnung. Durch das leckere Curry, das der uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Ich stecke voller Energie. Du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zuzusehen werde ich, aber zu sehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Mike wieder fit. Dankeschön. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Und klassisch bei einem Pokémon-Schild-Part gibt es natürlich einen weiteren Hopkampf. Willkommen zurück, by the way. Ja, ja, ja, ging ein Zwollock? Ey, was hat Zwollock hier im Team? Und ich habe nur Kursi. Ich sehe auf dich, Partner. Ist das so? Es hagelt. Ja, das habe ich gesehen. Ich jetzt Eissturm ein. Yeah. Und wir sind ein Geist. Ein Geist, ein Geist. Kling. Macht nicht sehr viel Damage. Uff. Aber es hagelt und es macht dir Schaden. Aber mir auch, weil ich nicht Eis bin. Ich verstehe nicht, warum ich nicht Eis bin. Egal. Ähm... Ich würde sagen, Telion. dach mal wieder kämpfen. Oder was? Die? Ja, ich denke auch schon, das ist ganz nett so. Oh yeah, ich bin dran. So, das muss ich nur eigentlich nur noch primär entwickeln. Und dann ist unser Team eigentlich schon komplett. Soweit ich das so sehe. Krass. Au, voll wehgetan. Aber das macht nichts. Ich schieße unseren Gegner einfach kaputt. 3, 2, 1. Nighty, nighty. Very good. Ja, ja. Level up für Kursi. Nice. Ich bin so stolz auf meinen Kursi. Britzigel. Ui. Das können wir noch sehen. Neues Pokémon. Igel mit Arschbacken als Mund. Yeah, yeah, ich weiß nicht welchen Typ das ist, bestimmt nicht Eis, ich denke, was denke ich denn, Gestein, Stahl, irgendwie sowas, Könnte ich mir vorstellen bei dem Pie. auf jeden Fall hat es keine Chance gegen meinen Schuss, wer denn auch, Intel Level 47, wir sind schon fast Level 50, die Hälfte ist das, Level 100 ist das Maximum, Libello, da ist sein Starter, was jetzt auch abgeschossen wird, easy peasy, keine Chance, Sorry, Mann. Ich mach nur meinen Job. Piu. I am dead. Ah. ja. ja. Oh, Pokémon macht einfach Spaß. Es macht immer Spaß. Vor allem neue Pokémon-Spiele machen noch viel mehr Spaß. Mm -hmm. Relaxo mal wieder. Relaxo, chillaxo. Nach Zwallok kämpfen. Yeah, yeah. Kommt Zwollock, zeig was du drauf hast gegen Relaxo. Relaxo, hallo, wie geht's? Ja, ganz gut mit dir. Ja, auch. Nein, nice, es freut mich. Doppelkick. Bam, ich kriege in die frasen Zack und nochmal, Zack. Geil. Body Slam. Oh nein. Oh, damn. Nein. Nee, wenn du mir so ankommst. Und dann wechsle ich wieder zurück zu den Talion. Hast du selber Schuld, Relaxo? Wenn du mir mit Paralyse ankommst, habe ich auch keine Lust mehr. Ja. Damit du es für die, für die Zukunft weißt, ja. Aua. Zumindest keine Paralyse. So, ich schieße dich jetzt ab, mein Freund. Oder weißt du was? Immer ein Aqua-Durchstoß. Ist noch stärker. Bam! Digga, was? Was? Nein! Intellion mit Sterben! Hagel? Digga. Ich hab noch nie erlebt so was. Warum heile ich mein Pokémon nicht? Ich werde doch jetzt wegen Hagel sterben. Bin ich dumm? Ich bin dumm. Ich sterbe jetzt wegen Hagel. Cool. Kremi Level 44 dafür. Wow. <lacht> ja. Ich bin einfach dumm. Oh mein Gott. Kursi. Ich bin ganz so lieb, mein dieses Kurs. Cool. Äh, was ist dein letztes Pokémon? Kramor? Ui. Hast du einen Geschmack für gute Pokémon, mein Freund? Das gefällt mir. Das ist mir auch gefällt. Die Tatsache, dass du verlieren wirst. Das gefällt mir weil dann weiß ich, dass ich gewinnen werde. So, Verteidigung sinkt, aber Initiative steigt stark. Wir fangen immer an jetzt. Eissturm. Schade, macht nicht so viel. Muss jemand anders ran. Intelligenz ist ja leider verleckt. Das war Sinn. Routini, würde ich sagen, darf es mal versuchen. Routini kämpft ja auch zu selten unser Pflanzen-Pokémon hier im Team Boah Schnabel oh was ist effektiv oh deshalb oh nein das ist überhaupt nicht gut die Musik ist cool Primano kommt macht das mal Primano kämpfen die entwickelt sich ja in fünf Level-ups vielleicht habe ich sogar ein paar Sonderbombons hey vielleicht gebe ich sogar ein paar pokémon das Muss ich auch mal machen weil ich eigentlich immer so am Ende des Spiels aber ja warum nicht ne so aber jetzt mein Freund ja jetzt sagen gibt's erstmal auf die Flasen ich glaube Strahl ist effektiv nein eben nicht ich habe gerne andersrum gedacht <lacht> Mann, ich lass mich in Ruhe, nicht. lass mich einfach in Ruhe. Nicht. <lacht> Mann. Egal, ich setze einfach Zauberschein ein, das macht schon genug Damage. Ich darf anfangen, oh mein Gott. Er darf einfach anfangen, oh mein Gott, ich lebe aber noch. Aber ich werde jetzt eh sterben, wegen Hagel. Es ist auch nicht... Ich lebe noch. Lol. Okay, war versuch was. Achso, ich darf ja nicht anfangen. Ey, aber irgendwie denke ich heute nicht mit, oder? Irgendwie habe ich heute so ein Small Brain. Very, very Small Brain. Ich brauche die Level-Ups vor allem für Primano. Kacke. Komm, Kremi. Ich glaube an dich. Ike. Ähm, <lacht> um, Zauberschein, denke ich. Wird schon passen, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Es reicht aus. Wir haben gewonnen. levels Level -ups für Kursi. Juhu, alles Level 40. Juwelenkraft, dein Ernst? Mh. Mm. Mama, kraft weg. Ich mag Antikraft eh nicht. Zack. Nice. Ich kann also nicht mal gegen meine Rivalen gewinnen. Aber ich gebe nicht auf. Okay. ihr okay, habt ja, beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Delion besiegen. Was steht als nächstes auf eurem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Ich werde mich wieder der Arena-Challenge widmen. Und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spike Auf geht's! Hö, Wo ist denn jetzt? Äh, siebte Arena? Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Delion macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als seine Rivalin fühlst sicher auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Also dann, mach's gut. Okay. Aber wo müssen wir jetzt lang? Ich hab's nicht gecheckt. Über Route 9 nach Spikefort. Also nach unten rechts. Spikefort ist hier. Wir sollen nach Route 9. Also erstmal durch das Schneegebiet und dann sind wir hier in so einem Wassergebiet. Vielleicht lernen wir dann Surfer. Das wäre cool. Und dann kommen wir hier hin. Und dann könnten wir... Dann müssen wir hier lang. Und dann können wir später hier durch. Durch den Tunnel von Route 9. Dann sind wir hier. 7. Arena. Und ich glaube, hier oben ist dann 8. Arena. Auch wenn ich eigentlich dachte, das war andersrum. Aber ist wahrscheinlich anscheinend nicht so. Und dann kommen wir später hier durch. Zack. Zack. Zack. Sind wir hier im Score. In Score City. Und Score City. Hier ist die Arena. Und Score City ist anscheinend die letzte, die letzte Stadt. Weil es ist die größte Stadt von allem, wie man sehen kann. Cool. Mama, Mama, yeah. Mama. So, aber ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Sonderbonbons. Da gucke ich mal. Ähm, wo habe ich die denn? Habe ich die nicht hier? Doch, doch. Ähm, wie viele P-Bonbons habe ich denn? Wo werden die dann angezeigt? Oben, oder? Ja, ja. Sonderbonbons habe ich hier. Ähm,. Wir kriegt denn mal eins? Kursi und Primano brauchen ist dringend. Ich gebe mal ein, ein XS-Bonbon an äh, Primano. Die machen nicht fast gar nichts, aber lass uns mal mit so sieben Stück. Mhm. So vier Stück noch. Mhm, noch so eins. <lacht> noch eins. Level 41 es ist sogar wiederbelebt <lacht> ey das ist ein richtig geiler Sheet zum Wiederbeleben von wie Wie brauchst du? du brauchst auch noch ein wenig ups tut mir leid an der Stelle da gab es wohl gerade einen kleinen Cut nicht so wichtig zwar gehen wir mal kurz eins und ein Level ab Zack. so Houtini kriegt auch noch mal so 10 Stück oder 8, gemacht Oh, noch eins. Wow, neun wäre es gewesen. Okay, äh, 44 nochmal hier. Ähm, ich glaube, das reicht dann. Ähm, S sollen, gro sollen große Mengen sein. Ich gebe mal eins hier an Kursi. Ah, S sind dann 800 gleich, also 8XS. Dann geben wir hier mal 6 Stück ab. Kriegt das schon gleich ein paar mehr Erfahrungspunkte. Das ist so ein XS. Das passt. Level 42. Hä? Es wirkt sich jetzt schon. Das war unerwartet. Aber nice. Oh mein Gott. Jetzt wird's zum OP-Pokémon. Oh yeah! Aber nur noch ein Arm. <lacht> Silembrim! Yeah! Silembrim ist echt ein episches Pokémon, Leute, kann ich euch so empfehlen. Hexe des Waldes genannt, okay. Psycho-Klinge, neue Attacke. Nee, eigentlich nicht, oder? Der Name sagt mir was. Äh, ja, auf jeden Fall erlernen. Hm. Ich weiß nicht. Aber dafür. Psystrahl weg? Ja, oder? Können wir nicht mehr verwirren, aber ich denke, das ist trotzdem ein guter Tausch. Weil man hohe Chancen auf einem Volltreffer hat. Das ist doch gut. Nice. So, ich gebe dann noch mal ein Sonderbonbon an Kursi. Oh, das war dumm. Na egal, passt schon. Und noch eins, weil ich so lieb habe Kursi. Ich habe Kursi ganz toll lieb, Leute, okay? So, aber jetzt äh, will ich erstmal mit Silenbrief vorne kämpfen, weil es ist ja unser, mh, entwickeltes wickeltes Pokémon. Und das heißt auch somit, dass wir all unsere Teammitglieder entwickelt haben, nach dem sechsten Orden. Oh, nice. Nicht schlecht, würde ich mal sagen, oder? Was meint ihr? So, ich schätze mal, in city gibt es dann unsere letzten Klamottenladen. Vielleicht gibt es dann auch, äh, den heißen Scheiß dort endlich. So, Okay. Dann werden wir jetzt bis dahin einfach unser schönes ja, Eisoutfit tragen. Das ist auch ganz okay. So, aber jetzt äh, bin ich langsamer. Weil das Spiel ja, okay, ich spiele ja kurz gelernt. Keine Ahnung warum. Nicht wichtig. Ah, jetzt gehen wir los von Route 9 aus. Hier ist eine Brücke. Und da kann man angeln. Was ist es? Carpador? Nein, das neue F Nee, ein altes Pokémon. Lusadin. Lusadin. Oh, wie es gesungen hat. Wie süß. Fischwarm. Oh nein, nicht Fischwarm. Ach, das Pokémon war es von Sonne, Mond. Oh. Das ist so ein starkes Pokémon, wenn es in dieser Form ist. Ähm, psycho Wie stark ist das? Hm. Naja. Uff. Es macht ein wenig viel Schaden, wie ich finde. Ich glaube, wir lieben einfach aus dem Ka Obwohl, warte. Warte, warte. Ich habe Intellion, das bei Level 50 ist, Digga. Da wird es dann richtig rouse können Ich glaube, hier wird doch... Jetzt gleich meine Aufnahme-Session beendet werden. Ich habe jetzt auch eh schon locker 15 Folgen. Ja, okay. Gefühlt 15 Folgen aufgenommen. Wahrscheinlich sind es eh nur 10 und dann muss ich äh, nach einer Woche oder fast einer Woche nur mehr aufnehmen. Man weiß es nicht. Egal. Präzisionsschuss. Piu. Ja, das passt. Dann haben wir nochmal Aquavelle und. Oh, was? Wie viel? Ein Volltreffer war da sogar. Oh, eine Eine Hagel. Okay, nee, wisst ihr du was? Wir versuchen es einfach so zu fangen. Fischwarm. Oh nice, das ist nicht mehr so stark. Okay. Oh und oh, mein Mikro wollte gerade umfallen, aber ich habe es gesaved, Leute. Ich habe es gesaved. Keinen großen Pff im Video. Nein, nein. Nicht mit mir. Oh, ich wollte ich Papa, Papa, Papa einsetzen? Naja, passt schon. Ist ja ein cooles pokémon hat einen coolen Ball. Verdient. Habe ich recht? Ist er cool genug? Dachte ich mir. Hätte ich auch genommen. Nice. Musadin. Epic. Oh, da gibt's noch Trainer. Na okay. Hallo. Wenn Trainer sich begegnen, wird gekämpft. So einfach ist das. Ja, ja, das sagst du mir Richtung Endgame. Super. Sybil, nie von dem Namen gehört. Barik Barakifa. Was ich weiter wie von dem Fisch-Pokémon. Okay, bis zum ersten Mal. Cool, cool. Das ist wie so ein Torpedo. Geil. Na, welchem Typ bist du? Wahrscheinlich bist du Wasser. Dann nehme ich Houtini. Das wird super nice. Yeah. Bam routine hier hast du keine Chance. Aber ich habe es irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es Eis attacken kann. Einfach wegen dem Gebiet hier. Aber ich hoffe, wir lernen letztendlich mal, ähm, ja, ähm, Surfer lernen. So ein Labras und so nach was man rufen kann oder so, was weiß ich. Wir oh, dringend mal eigentlich eine neue und bessere Pflanzenattacke, weil Schallwelle ist mittlerweile stärker. Weiß ja nicht. So, du bist weg vom Fenster. Tschüss. Tja, kannst du rummeckern, wie du willst. Bin ich. Nein, nein. Landhorn. Okay muss ich kurz mal heilen, ja. Nicht viel, aber geht. Ladungsstoß. Das macht auch gar nichts hier. Das ja wohl ein Witz hier, oder? Hammer, der war aber echt nicht lustig, du. Nächstes Mal habe ich einen besseren, hören, ja. Ja, ich gebe dir mal einen richtig lustigen Witz. Du bist tot. Ha, der war lustig oder oh du bist gar nicht tot. Na nächste Runde bist du aber Ernst. Wow. Das bringt echt gar nichts, mein Freund. Das bringt ja echt rein gar nichts. grassmixer und you are dead. Not speak zu Preis. Okay. Und kein Level. Okay, schade. Der Stärkere gewinnt, ganz einfach. Tja, du musst damit leben. Visiere den Schatten an und wirf die Angel aus. Das ist einfach und doch tiefgehend. Wenn ja, du meinst. die das hat aber lang gedauert. Ein Octillary. Ich dachte, wir kriegen Klockopus. Schade. Ist erstmal schwächen, so. Erst dann können wir es fangen. Soweit ich weiß, ist es aber nur Wasser. Ich habe das viel nie benutzt, deshalb weiß ich es nicht. Aber ich glaube, es ist nur Wasser. Aber auch abzuschießen, es tut weh. Oh, Hagel, so einmal noch angreifen und dann versuchen wir es mal zu fangen. Mit einem Superball würde ich sagen. Yes! Volltreffer zwar, aber es lebt doch. Immerhin. Gesichter oder was ist das für eine Attacke? Es zielt auf mich. Das heißt, es kann nicht mehr. Nein! Der Scheißhagel! Nein! Wie viel Pech kann man nur haben? Oh, was ein Rotz, äh. Rote oh, 9, Juhu. Oh, hi. Ui, was für schöne Pumpe wir haben. Das ist unter anderem Gastella. Ich gerne fangen. Oh nein, nein, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, passt. Psycho-Klinge, wie viel Schaden macht das? Sehr effektiv. Okay, interessant. Hagel auch noch. Krass, krass. Ich auch, leider. Aber... Ähm, Superball. Und... Eins. Zwei. Drei. Und es ist... Drei. Nice, nice, nice, nice, nice, ja. nice. Nice, nice, nice, nice, nice, nice. Okay, cool, cool. Gastella ist ein cooles Pokémon. Gastella, Stella, warte mal Ja, ja. Top Trank, du Geil Mann. Geilomat 3000. Ja, kein Bock auf euch, lass mich mal in Ruhe. Hey! Ich habe mit meinen Pokémon so richtig abgetanzt und jetzt bin ich super drauf, bereit? Okay. <lacht> Virginia. West Virginia. Flampion. Das neue. Wie viele Pokémon hast du denn? zwei Ah, das geht ja noch, oder was meint ihr? So, da habe ich keine Feuerattacken, aber Zwollock will ich mal wieder kämpfen sehen. Kommt Zwollock, du musst mal auch wieder rein. Ins Getümmel, in Spaß hier. Ist das denn kein Spaß? Doch, also Spaß, ja, wie ich. Recht. Minion. Ja, doch, doch. Ich denke schon. Bin gespannt, was eigentlich passiert, wenn wir dann in diesem einem Ort da ankommen. Das werden wir wahrscheinlich erst nächste Folge. Aber trotzdem bin ich gespannt, was dann passiert. Ich weiß gerade nicht, wie die Story weitergeht. wo ist denn letzte siebte Arena? Ist es in Claw City oder ist es in Score City? Ich weiß es nicht. Dann werden wir dann erfahren, denke ich mal. Blue Bella äh, ja, gegen Bella können wir ja unser Eis-Pokémon Kursi nehmen. <lacht> das ist für mich ein Eis-Pokémon, auch wenn es ist. Ja, <lacht> Na, <Eis -Pokman. lacht> Blue -Pella. Blütenwirbel. Ach, das kann auch gar nichts hier. Oh, was? Ich habe keine Verteidigung. Da war ja was. Uff. Nur die Stärke und Initiativ ist drin. Eissturm. ich bin sehr stolz auf dich Kursi lass dir niemand irgendwas einreden Kursi du bist super Aua. so jetzt stirb ich bin schneller es verfehlt ist verfehl wird sie mich veräppeln mein Freund Und wie ich einfach am abdancen ist denkst schon der ja, Siegestanz ja ne nee nee. ich gewinne ja noch das also werde ich es euch zeigen. Tsch, tsch, tsch. Bah. Nice, nice. Eis, eins. Intel Level 48. Nice. Wow, ihr gebt eine echt krasse Kombi ab. Eure, Kla eure Attacken sind abgestimmt wie Tanzschritte. Okay. Ich will meinen Pokémon ganz viele Attacken beibringen, die an einen Tanz erinnern. Okay. Wie du meinst, Route 9. Und Team Yell will mal wieder kämpfen. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier im... Ja, hier im Wassergebiet sind wir jetzt. Das waren wir noch. Das Wassergebiet. Und dann werden wir in der nächsten Folge hier sein Spike Fort. Dann werden wir gucken, was die Story uns enthalten hat. Hey! Was macht ihr hier? Wir lassen... Wir lassen niemanden nach Spike Fort, klar? Das heißt für Nasen wie dich und auch für alle anderen in der ein Tabu. Mit anderen Worten, du kannst nach Hause fahren, du kannst nach Hause fahren. Wir von Team Yell feiern kam allen total. Sie ist dir nur eine, es ist nicht einfach großartig. Darum lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer es stört, nur um auf ihm übers Wasser geschippert zu werden. Nein... Das, das ist mir schon klar. Deshalb versuche ich euch an die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rottemrad um eine Funktion ergänzen kann, die es über das Wasser fahren lässt. Oh, du kommst hier gerufen, der Challenger. Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich habe noch was gut bei dir. Du weißt schon, weil ich dir das Rottemrad geschenkt habe. Sei doch bitte so gut und verpasst diesen Drüben eine Lektion. Silvest in kein Haarkrimm, Klar, wir beschützen es vor wie dir. Die Sache mit der räder Channel solltest du also besser aufgeben. Hier ist für dich eher nämlich Endstation. Oder willst du also lieber einen Pugman austragen? Ja? Dann mach dich mal auf eine Abrühren gefasst. Alles für kam Ole, ole, ole, ole. Wie du meinst. Die Immer noch Gera Dax, hast du immer noch kein dax Ich bin enttäuscht. Selbst ich habe schon alle entwickelt. Und du? Du kommst nicht mal an, dran. Sehr enttäuschend, muss ich zugeben. Dafür stirbst du. Dein Schicksal wurde besiegelt. Wer zu einem Barrikadax, dann können wir weiterreden Kursi, ich bin stolz auf dich. Aber verdammt, wir sind im roten Bereich. Pandagro, oh mein Gott, Pandagos ist Ach so der Ach, stimmt. Oh, Pandagro Da will man echt nicht spaßen, Leute, sage ich euch. Der kann einen richtig weghauen. Ich weiß von... Erfahrung aus, worüber ich rede. Die Passanten ich auch getan, ne? Naja, egal. Passt da so. Patronenhieb? Stimmt, das ist ja die Signature-Attacke von ihm. Oh nein, nein. Oh, noch viel nochmal heilen. Ja, nochmal heilen. <lacht> Zack. Juhu. So, bitte greif mich nicht an. Knirscher, das soll noch passen. Oh mein Gott, du machst mir immer noch so viel. Digga. Alter, wa warum kriege ich so viel Damage? Okay, wisst ihr was? Kremi, komm. Du bist noch ganz voll. Zeig du mal. Was du in so einer Situation machst. Okay. So, und ich hoffe, das schauen wir noch in der Folge. Ich hoffe mal schon. Ich denke mal schon. Ich meine damit. Ich denke, es passt. Mhm. Zauberschein. Mal gucken, ob es sehr effektiv ist. Ich weiß es nicht. Ja, es ist es. Nice. Ein Volltreffer. Und da geht es down, da geht es down, da geht down kemi Level Up und Zilembrim Level Up. Klebefeld? Ne, Nebelfeld. Schützt 5 Runden lang alle Pokémon, die den Boden blühen Vor Schadensproblemen. Nein, danke. Oh, nicht unbedingt. Und sie Nice, nice. Ich will echt einfach nur nach Spike fort zurück. Ja, dann geht auch zurück. Uff, wenn wir nicht so teilnehmen, weil die da auf Karmel reiten. Hey, ich hab die Idee. Wir reiten einfach selbst auf Karmel und machen uns vom Acker. Da mal los. Da mal los, Karmaheim. Auf Wiedersehen, Arena Challenger. Malm? Tschüss? Boah, da hast du mir doch glatt schon wieder aus der Patsche geholfen. Wie läuft's denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit dem Rotomrad auch übers Wasser fahren könnte, oder? Was willst du mir damit sagen? Tja, da hast du Glück, denn damit du genau das tun kannst, werde ich, et et werde ich etwas für dich modifizieren. Rotomrad modifiziert. Okay. So, das wäre erledigt. Im Aquamodus kannst du mit dem Rotomrad ganz geschmeidig über Wasser radeln. Was? Wenn du übrigens auch ein Land fährst, befindet sich ein Rottebraten in Landmodus. Äh, äh, wie bitte? LOL! Ja moin! Und keine random Encounter Wasser mehr! Oh mein Gott, ich liebe euch, Game Freak! Endlich keine random Wasser-Encounter äh, äh, mehr! Und hier gibt es Walmer. Die Weiterentwicklung, weil Lord ist ja das größte Pokémon, das existiert. Beziehungsweise oder quasi kann eigentlich noch ein wenig ähm, was melden, aber ansonsten ja so ich werde Simon Silimri im Austauschen mit Bokusan Kremi wisst schon so Kremi okay ähm, ich habe gerade keine Lust auf Pokémon fangen ich will eigentlich nur weiter oh Montags wenn es gerade so meinen hier an ja, meinen Weg kommt dann können wir es ja mal versuchen zu fangen Ey, mann tag seit wann hast du da zwei piercings an deinem mund <lacht> sieht doch so aus oder seit wann hat es das ganz schlimmer Bin ich war dumm wahrscheinlich ist wahrscheinlich so. macht nicht so viel damage Uff, uff. da hm. ja, kommt das fangen wir noch und dann war es mit der folge würde ich sagen dann werden wir in der nächsten folge in Fort ankommen. Und dann werden wir das Story weiter erfahren. Galelomat 3000. Wo ist das hin? Äh, ja, dann halt nicht. Ich wollte dich fangen, aber. Oh. So muss man keine AP verschwenden. <lacht> Nur für die, die es nicht wussten. No! Nee. Ja doch, eigentlich... Kann ich es auch so fangen? Bitte. Reicht das nicht schon? Obwohl, doch. Das reicht. Nein! Der hat mich nur getrollt. Und er heilt sich jetzt auch noch. Ja, der Wege. Naja. Ähm. Nicht so geil. Doch, er heilt sich. Ich am Musen, tut mir leid, wie du verreckst mir jetzt noch. Ey, manntags, ja, heil ich am besten wenig. Reicht, reicht, reicht, reicht. Ich will dich ja noch fangen. Du Ball, Ball, Ball, Ball, da bleibst du jetzt drin. Verstanden, was Bleib im Ball. Ja, wow, ich bin gleich am Sterben. Super. Juhu. Ja, ich muss Genesung einsetzen. Bevor ich noch down gehe. Ja, da heizt sich eh grad selber. Äh, kann er nicht. Äh, ich kann auch nicht. Cool. Supi. Äh, äh, äh, äh. Aber ja, Leute, ich sagt jetzt schon mal, wenn's euch gefallen hat. Würde mich ein Like freuen, vielleicht teilt ihr auch das Video, vielleicht schreibt ihr auch einen netten Kommentar auf, vielleicht zu so Fragen, die ich in den Videos gestellt habe oder so und, so. und ja, aber falls ihr neu seid, wahrscheinlich seid ihr eh nicht neu. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich habe noch einen guten Tag hier mit mantags. Wer bist drin? Verstanden? Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Level war für Routini.